auf deine Mutter. Und leider mussten wir den Server wiederherstellen, herstellen äh, zurücksetzen. Moin, moin und willkommen zu einer neuen Aufnahme auf dem madgamble.net Server. Heute spielen wir ein bisschen Quick sg und die machen die No-Armor-Challenge. Mal sehen, ob das was wird, aber ich glaube eher nicht. Weil hier auch noch... Oh nein, ich bin auch noch nicht genickt. Das kann nichts werden. Das kann nichts werden. dann kann gleich keine Armor nehmen. Direkt auf den Gegner zu rennen. Und direkt ohne Armor... Ja, direkt ohne Armor drauf gehen. Oh ja, ich könnte es schaffen. Oh ja, ich habe es. Ich hab oh mein Gott. Mein Gott, da ist hier gleich ein anderer. Nein, ich will nicht sterben. Oh, ich habe ihn. Sehr, sehr schön. Zwei Kills schon mal. Und das ohne Rüstung, Leute. Das müsst ihr mal ma nachmachen. Das geht hier in Quick SG ab. Das geht hier ordentlich ab, sage ich euch. Weiß. Ihr könnt es nicht glauben, aber. Ich renne hier ohne Rüstung rum. Das ist doch nicht wahr. Ich brauche auf jeden Fall ein besseres Schwert, wenn ich hier ohne Armor gegen die Leute kämpfen muss. Schnell weg hier weg hier. Ist hier auch noch was? Ne, ne, ne, ne. Nee. Wir brauchen nur... Wir brauchen nur Waffen. Wir brauchen nur Waffen, Leute. Warum öffnet sich die Kiste die ganze Zeit und schließt sich wieder? Wir brauchen Waffen, Waffen, Waffen. Ey, das kann man noch nicht gewinnen. Im Deathmatch vor allem. Wird es doch richtig... Oh ja, eine Angel ist sehr gut. Eine Angel ist sehr, sehr gut. Wenn man den Gegner wenigstens so ein bisschen... Nerven, auch wenn ich nicht so ein guter Angelspieler bin. Dann auch noch Annick alles. Fragen sich nur Armor? <lacht> no Armor, ja. Oh mein Gott. Ja, nur Armor Challenge. Und dann auch noch Annick. Leute, es geht gar nicht. Oh mein Gott. Da habe ich einen Hit von der Seite bekommen. Oh, eine ordentliche Schelle. Oh mein Gott. Ich laufe einfach wieder zurück. Kennen wir gar nichts. Können wir gar nichts. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ey, wirklich Leute, lasst mich doch einfach zum Frieden. Braucht noch ein Schwert, Leute. Ich ein besseres Schwert. Oh mein Gott. Das ist einfach viel zu... viel zu schlimm, viel zu schlimm. Ich kann gar nichts machen. Wie soll ich denn bitte No Armor die Leute hier weglegen? Okay. Scheiße, ich muss die todeste kombo reindrücken, damit ich hier überhaupt eine Chance habe. Nein, nein. Oh, ey, hatte noch vier Herzen. Schade, schade. Nächster Versuch, dass wir das Ding gewinnen. Sechs Minuten, schade, schade. deine Mutter und leider mussten wir den Server wiederherstellen, äh zurücksetzen. Mein Stuhl. Was ist denn passiert, hä? Äh, ich habe ihm gerade erzählt, dass ähm dass äh, das war ah, als ob weg ist. Ja. ja. Äh wie habt ihr das gemacht, Junge? Wo ist mein Messer? Wo ist das Messer, Wie habt hab ihr das gemacht? Hab, ey. Auf Mann. Junge, wie habt ihr das gemacht, Junge? Aber jetzt mal ohne Scheiß. Hä, hey, wie habt ihr es gemacht? Was ist, was habt ihr gemacht? Ja, ich hab dir doch vorhin erzählt, dass ähm, die Map weg ist. Ich dachte, M es wäre nur, wär nur ein kleiner Teil und nicht der ganze Spawn. Doch, es, nee, es, es ist. Komplett? Es, es sind ja, der ganze Maps, Server. Der, all, alles ist weg, alle Maps, die ihr gebaut habt. Willst du mich verarschen jetzt? Ja, Nein. moin, meine Mutter heißt Murak und mein Vater heißt Ulla. Junge! Ja, ja okay, egal, dann müssen wir es halt neu bauen. Egal. Kannst ja, du das neu bauen? Ja. Ich nur mal einen Block Verschiebung um den Spawn ist ja nicht schlimm. Philipp, <lacht> kannst du den einfach neu bauen? Ja. Ja, also ich kann schon, aber ob er ein äh, einen Block größer will oder ein Block kleiner weiß ich halt nicht. Naja. Das spielt ja keine Rolle. Bis wann? Ist es möglich, dass du den bis, bis in einer Woche hast? Was ist? Ist es möglich, dass du den bis in ein bis zwei Wochen wieder hast, um spawnen? Also bis zum Standpunkt oder ganz fertig? Der komplett einfach ja, komplett okay. Ja, das wird schwierig. Ja, du hast Glück, dass wir diese Woche alle Schulaufgaben geschrieben haben, aber ja, mal schauen. Ja, und dann halt ist, noch dann halt noch okay. Survival Games Map noch mal neu machen, dann und so weiter. Alles ja, Simon, ich bin tot. Äh, also, ah, ist noch. Äh, ja, boah, ja, Survival oh, nein. Gut. Es ist so hart. Nein, jetzt. Geht's nicht gut. Ja, aber ist auch scheiße, weißt du. Er hat jetzt alles gebaut, Junge. Und dann ja, ist einfach alles weg. Wir können ja nichts machen, wenn, wenn das crasht. Dann. Komm, lass alle Party -Ficken machen. Wo treffen wir uns? Berlin, Hamburg. Ähm, <lacht> <lacht> oh, wow. Junge. Ich wäre so getriggert, man. Wie lange hast du jetzt daran gebaut? Ja, ähm, keine Ahnung. Wenn ich es also, in, also auf, Ta auf, Ta auf Tage verschoben habe, ich es über 5-6 Tage gebaut, aber insgesamt Stunden glaube ich äh, von dem Tag, also 24 Stunden halt in, insgesamt über die Woche. Okay, wow, das ist natürlich krass. Alter, das ist. Das ist ja, Junge. Das ist echt blöd, man. Ja, kann H man nochmal lutschen, wer hilft man beim Bauen? <lacht> Äh, ich hab keine Lust zu bauen ja, eigentlich Panzi, also eigentlich hat mir sogar geschrieben, dass du diese Woche nicht kannst. Du er müsstest das alleine machen Ja, ist egal schlechter Witz, oder? Nein, dieses soll zu Witz sein Ja, ist egal <lacht> also Ja, kannst du denn direkt anfangen, oder? Ja, jetzt spiel ich halt noch mit dem Kumpel, das weißt du noch nicht, hab ich nur Kimon gerade gesagt Äh, ja, mal schauen, warte mal, heute ist wie viel? Heute ist Mittwoch, oder? Ja mhm. äh, ja, morgen habe ich nur vier Stunden ihr glücklichen. Ey, ja. Okay, eigentlich haben wir dich verarscht. <lacht> ja, Mann. Junge! Junge! Als ob was hast du dir gedacht? Warum bist du so ruhig geblieben, Junge? <lacht> Ey, was? Der, nee, ich meine, äh. Philipp! Du bist, hast dich null aufgeregt, so. Weg, Alter. Vor allem, du dich einmal übelst krass aufgeregt. Ich hab gemerkt, dass du so richtig angepisst bist, aber du bist so ruhig geblieben, so, ja, ja, dann mach ich das so. Ich schwör, ich bin Junge, vor allem, aber wir sagen auch, dass du richtig frech, ja, dann musst du das halt jetzt fertig machen. Und das so, ja, machen wir, ne, so. Junge, du bleibst auch noch so locker. zurück, Alter. Ich schwör. Nice. YouTube, ja. Das kommt einmal cool. auf meinem Channel, wahrscheinlich auch auf seinem ja. Channel. Sag ja, Hallo. Gute Nacht. Äh, ja, sag gute Nacht, tschüss. Alter.